Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, Folge 17 der munteren Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Und es geht gleich los mit der Nummer 85. Hashtag Objektivität. Georg Lukács, ein Marxist, ungarischer Marxist, aus seinem Buch über den jungen Hegel, zweiten Band. Die Unruhe wird Ordnung, eben dadurch, dass sie Gegenstand Ding wird. Der psychologische Aspekt der Gegenstandsbildung, Verdinglichung ist der, der Ordnung, mit der Ordnung der Sicherheit. Rationalität nochmal in Erinnerung gerufen. Der Glaube an eine durchgängige Rationalität der Welt ist einer der Hauptzwecke des, der Objektivitätsvorstellung, der Vorstellung einer allgemeinen Gültigkeit, die qua Erkenntnis äh, zustande kommt frei ist von irgendwelchen subjektiven Interessen, wertneutral. Und schon sind wir bei der nächsten Nummer, 90, noch einmal, Kollege Lukacs. Unbedingt nämlich ist das, was gar nicht zum Ding gemacht werden kann. Den wollte ich eigentlich draußen lassen, weil ich mich nicht mit der Unbedingtheit anlegen wollte. Aber, aber äh, jetzt äh, fällt mir gerade auf, dass dieses, dieses Unbedingtsein ja auch äh, in Bezug auf die Bedingtheit, das heißt die Relation, die Notwendigkeit einer Relation auf die Sinne, da äh, quasi der, der Counterpart ist. Und so lässt sich dieses Unbedingtsein eben auch als Absolutheit verstehen. Jetzt, äh, was wäre dann das, was gar nicht zum Ding gemacht werden kann? Ja, doch. Ach, das ist äh, der, hat eigentlich hier nichts verloren. Vielleicht ist das jetzt ein Missverständnis mit dem Vorsortierer, dass der dann doch hier äh, gelandet ist. Äh, meine. Das Publikum muss ich um Gnade bitten, ob dieser verunglückten Besprechung der Kategorie 90. Also, wir vergessen das Ganze. Ja, alles. Jetzt bräuchte ich nur... Bäh. Moment, ich entschuldige mich einen Moment lang, habe da eine gute Idee, das wird jetzt zwar ein wenig dauern, aber äh, das war es jetzt nicht. Den hier machen wir und dann machen wir den hier und dann machen wir hier normal. Und das heißt... Der wird gelöscht dann wird der hier normal so und schon ist das ganze weg jetzt muss ich wieder zurück zuerst also abklicken und dann muss ich wieder zurück und ich muss wieder zurück Zurück und hier den Status auf Differenz setzen und schon ist die ganze Chose wieder so, wie wir das haben wollen. Es geht weiter mit der Nummer 91. Nochmal aus dem Lager der Marxisten. Entäußerung bedeutet das gleiche wie Dingheit oder Gegenständigkeit, den wollte ich auch nicht drin haben. gut, könnte, könnte man jetzt mit, äh, mit Entsubjektivierung das vergleichen. Entsubjektivierung bedeutet das gleiche wie Dingheit oder Gegenständlichkeit. Aber das wäre es dann auch schon. Äh, der Gang der Dinge geht weiter auf 194. Der Irrtum unangebrachter Gegenständlichkeit. Ja, äh, also wenn das jetzt, das ist jetzt äh, soll jetzt eigentlich die objektivistischen an sich äh, Aussagen unterstützen, dass da dann es einen Irrtum unangebrachter Gegenständlichkeit gibt. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist der, dass Gegenständlichkeit einfach zweckbedingt ist. Und äh, bei unangebrachter Gegenständlichkeit, da könnte man jetzt noch äh, zugute halten, dass das angebracht äh, so gut wie äh, gebracht, getan, da irgendeine Aktiv Aktivität, irgendein ein Wollen noch mit reinrechnen. Aber wie gesagt, der Punkt ist eigentlich der, dass äh, bei dieser Gegenstandsbildung eine Intention äh, eines Subjekts äh, mit am Start ist. Und das ist eigentlich die entscheidende Angelegenheit. Die macht jetzt alles. Alles, was, was hier an bestehenden Institutionen sind, die sind alle gemacht und die sind alle mit einem bestimmten Interesse gemacht und äh, da könnte man da zwar jetzt äh, mit etwas Optimismus und Idealismus dann äh, zugute halten, dass äh, die sage ich jetzt mal Rechtsinstitutionen in gutem Glauben äh, geschaffen wurden, aber äh, da das Ganze eben nicht auf äh, Interessen geprüft wurde und ordentlich auf Interessen, Interessenbeteiligung äh, der einzelnen Rechtssätze oder Paragrafen äh, ist das trotzdem alles fragwürdig und müsste eigentlich und sollte eigentlich. Und wenn jemand mal auf die Idee kommt, die, die einigermaßen ziemlich offenbaren Widersprüche in der Rechtsprechung, in den, in den Grundvoraussetzungen und dem, wie das dann in der Praxis ausschaut, da analysieren wollte, ist gerade in Bezug auf Interessen, die für selbstverständlich gehalten wurden oder einfach als Tatsachen übernommen worden sind, gerade was jetzt die äh, verschiedenen Definitionen äh, der Rechtsbegriffe betrifft, ich erwähne nur den Eigentumsbegriff, das ist einfach äh, im Grunde genommen vollkommen willkürlich, äh, beziehungsweise die Voraussetzungen, äh, die zu diesem Eigentumsbegriff geführt haben oder auch zum Freiheitsbegriff, äh, spielen gar keine Rolle. Die sind alle äh, untersuchungswürdig. Gut, soviel dazu. Die nächste Nummer heißt 222, kommt äh, wieder von einem Marxisten, der den Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild äh, untersucht hat. Franz Borkenau, ein oft zitiertes Werk. Und da steht auf der Seite 424, diese bürgerliche Verdinglichung besteht darin, dass die von den Menschen selbst gemachten gesellschaftlichen Prozesse ihnen als unabhängig von ihnen verlaufende Bewegungen von Dingen erscheinen, die durch diesen ihr inhärente die Eigenschaften bedingt werden. Das muss ich jetzt nochmal lesen, ob da nicht ein... Satzfehler drin ist. Die bürgerliche Verdinglichung besteht darin, dass die von den Menschen selbst gemachten gesellschaftlichen Prozesse ihnen, den Menschen, als unabhängig von ihnen, den Menschen, verlaufende Bewegungen von Dingen erscheinen, die durch diesen inhärente Eigenschaften bedient werden. also von Menschen gemachte gesellschaftliche Prozesse erscheinen so, als wären sie von den Menschen, die sie gemacht haben, als äh, unabhängig davon. Und das ist genau das, was ich eben, was ich eben äh, angesprochen habe, äh, dass eben die Interessen äh, hier nicht zur Sprache kommen, beziehungsweise ganz speziell äh, untersucht äh, werden müssen, was nämlich diese Menschen, äh, die diese gesellschaftlichen Prozesse äh, machen, äh, sozusagen die äh, Macht ausüben, was die Rechtfertigung dieser Macht ist. Aber weil eben diese Machtprozesse, sage ich jetzt mal, so erscheinen, als wären sie den Dingen inhärente Eigenschaften, also so, sozusagen ein natürliches Geschehen. Deshalb äh, kommt äh, kommt es gar nicht in Frage, dass da eben jemand bestimmte Interessen hat, dass das, dass sich zum Beispiel eine Rechtsordnung, in der das, äh, es gibt da ein Standardwerk von Montesquieu, äh, der Geist der Gesetze und da heißt es, das Eigentum ist der Geist der Gesetze. Also, äh, Weswegen über die äh, Jahrhunderte, muss man sagen, ähm, das Eigentum immer Geist Gesetze war und auch bis auf den heutigen Tag ist. Und jetzt nicht nur äh, das Eigentum in Form jetzt irgendwelcher materieller Finanzen, sondern eben auch das Eigentum an der eigenen Person oder das, das Eigentum am äh, körperlicher Unversehrtheit, alle möglichen, der Eigentumsbegriff, der ist ziemlich äh, umfangreich. Ja, und weil das eben als so etwas, das sich im Grunde genommen von selber ergibt, äh, was weiß ich, von dem Wesen des Menschen entsprechend, so sind, so sind meistens die Parolen, um da irgendwas zu rechtfertigen, immer mit so absolutistischen äh, Feststellungen, äh, die in keinster Weise relativiert sind, da heißt es nicht, äh, da heißt es immer äh, ja, zum Wohl der Bevölkerung, aber, aber Bevölkerung, äh, Bevölkerung ist nicht gleich Bevölkerung. Da müssten einfach äh, das Allgemeininteresse... Okay, ich, äh, das ist jetzt wieder ein anderes Thema äh, für diese Untersuchung hier, Erkenntnistheorie, da reicht es, äh, der Hinweis, was da alles im Argen ist und was, da, was das auch hier mit dem Objektivitätsbegriff zu tun hat. der nächste Zeuge... Im Sinne der Anklage ist ein gewisser Herbert Marcuse ein Streiter für die kritische Theorie. Nein, ich korrigiere mich, es wird Strasser und Traube schreiben in ihrem... Die Zukunft des Fortschritts. Herbert Marcuse spricht von der Herrschaft als Abhängigkeit von der objektiven Ordnung der Dinge. Das wäre jetzt wieder da. Das muss ich jetzt gleich wieder groß markieren. Es ist eine Form der Herrschaft, diese Abhängigkeit von der objektiven Ordnung der, der Dinge. Und was die Ordnung der Dinge betrifft, da ist auch ein gewisser Michel Foucault schon groß tätig gewesen. Und von dem stammt auch der Spruch von der Regierbarmachung der Bevölkerung. Und der trifft jetzt hier wie die Faust aufs Auge. Da muss ich jetzt nicht mehr das großartig ausführen. Das bleibt jedem überlassen, das selber zu beurteilen, inwieweit eben Objektivität eine Herrschaftsform darstellt. Wir kommen zum nächsten Punkt, ein etwas größerer, größerer, größerer, größerer Absatz, ja genau, und der ist auch nicht nicht ohne Grund. Ähm, so groß, weil es da jede Menge äh, wichtiger Erkenntnisse gibt, sage ich mal, es stammt vom Altvater der Kritik Friedrich dem Nietzsche aus einem Buch für freie Geister, Menschliches allzu Menschliches. Äh, und dort heißt es, und zwar geht dieser Absatz, dieser Aphorismus, muss ich wohl sagen, über die Zahl. Äh, ich werde das Ganze nicht zuerst einmal im Ganzen vorlesen, vorlesung, äh, sondern meine Kommentare dann ist ja auch ersichtlich, äh, wenn ich vom Text abweiche, meine Kommentare dann an der entsprechenden Stelle einflechten. Also die Zahl. Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist aufgrund des ursprünglich schon herrschenden Irrtums gemacht, dass es mehrere gleiche Dinge gibt. Aber tatsächlich muss das heißen, gibt es nichts Gleiches. Ah, das könnte ich als Editorial für den Gleichsatzkanal verwenden. Äh ja, wundert mich, dass ich das noch nicht ausgeschlachtet habe, aber das passiert. Gut, äh, gibt es nichts Gleiches, zumindest, dass es Dinge gibt, aber es gibt kein Ding. Mehr. Die Annahme der Vielheit setzt schon voraus, das wollte ich jetzt nicht, setzt schon voraus, dass es etwas gibt, was vielfach vorkommt. Aber gerade hier schon waltet der Irrtum. Schon da fingieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. Äh, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt schon feststellen, dass damit... Äh, sehr viel beschrieben ist, was in vorhergehenden Folgen zur Sprache kam und ich bin jetzt schon fast versucht, es dabei zu belassen, aber wir sehen mal weiter. Aber gerade hier schon waltet der Irrtum, schon da fingieren wir Wesen-Einheiten, die es nicht gibt. Unsere Empfindungen von Raum und Zeit sind falsch, denn sie führen konsequent geprüft auf logische Widersprüche. Bei allen wissenschaftlichen Feststellungen rechnen wir unvermeidlich immer mit einigen falschen Größen, aber weil diese Größen wenigstens konstant sind, wie zum Beispiel unsere Zeit- und Raumempfindung, so bekommen die Resultate der Wissenschaft doch eine vollkommene Strenge und Sicherheit in ihrem Zusammenhang miteinander. Man kann auf ihnen fortbauen bis an jenes letzte Ende, wo die irrtümliche Grundannahme jene konstanten Fehler in Widerspruch mit den Resultaten treten. Zum Beispiel in der Atomlehre. Da fühlen wir uns immer noch zur Annahme eines Dings oder stofflichen Substrats, das bewegt wird, gezwungen. Während die ganze wissenschaftliche Prozedur aber die Aufgabe verfolgt hat, alles dingartige Stoffliche in Bewegungen aufzulisten. Wir scheiden auch hier noch mit unserer Empfindung Bewegendes und Bewegtes und kommen aus diesem Zirkel nicht heraus weil der Glaube an Dinge mit unserem Wesen von Alters her verknotet ist. Der Glaube an Dinge von, mit unserem Wesen von Alters her verknotet, also das ist das, was ich als natürlichen oder naiven Realismus angesprochen habe. Dieser Glaube an Dinge wenn Kant sagt, der Verstand schöpft seine Geset Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor, so ist dies in Hinsicht auf den Begriff der Natur völlig wahr, welchen wir genötigt sind, mit ihr zu verbinden, welche aber die Aufsummierung einer Menge von Irrtümern des Verstandes ist. Auf eine Welt, welche nicht unsere Vorstellung ist, sind die Gesetze der Zahlen gänzlich unanwendbar. Diese gelten allein in der Menschenwelt. Eine Welt, welche nicht unsere Vorstellung ist. Erinnert mich an Schopenhauer mit seiner Welt als Wille und Vorstellung. Das ist eben die Frage, ob die Welt viel mehr Vorstellung ist als eben äh, real. Und mit den Gesetzen der Zahlen, mit den Zahlen äh, konfrontieren wir im Grunde genommen dasselbe Problem wie mit den Wörtern. Die Zahlen sind Einheiten äh, auf eine ideelle Einheit, muss ich dazu sagen. Das ist ein oft äh, ein gegebenes Beispiel, äh, wenn jetzt äh, Drei Dinge auf einem Tisch liegen, dann ist jetzt die, die Zahl 3, die ist da hier nirgends äh, vorhanden. Die lässt sich nicht, äh, mit keinem Fernglas und mit keinen Sinnen äh, lässt sich diese Zahl 3 äh, irgendwie wahrnehmen. und die ist einfach eine, eine Vorstellung. Und wenn jetzt jemand meint, er müsste beweisen, dass hier drei Dinge auf dem Tisch liegen, dann ist das vielmehr ein, ein Rekurs auf Sprach- und Denkgewohnheiten, weil man eben von schon äh, von, äh, annimmt, man könnte von allgemeinen, allgemein anerkannten Voraussetzungen ausgehen. Eben schon äh, mit der Identifikation eines Wortbegriffs mit, mit dem Ding. Äh, Jetzt ist auch der Maßstab auch äh, eine Angelegenheit, nehmen wir jetzt an, wir, äh, der Maßstab ließe sich nur um einiges vergrößern, dann könnte unter Umständen schon ein, ein Brotkrümel äh, noch auf diesem Tisch liegen. Und dann wäre die Frage, ob es sich dabei eben auch um Dinge handelt. Und dann wäre diese Aussage jetzt schon träfe nicht mehr zu. Aber auf das wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich habe doch wieder erwarten, die ganze Nummer vorgelesen und jetzt... Sollte ich vielleicht noch einmal... Also die Frage, inwieweit es mehrere gleiche Dinge gibt, ist äh, abhängig davon, was ich als gleich definiere. Wenn äh, in diese Gleichheit eine räumliche und zeitliche Identität äh, mit äh, einkalkuliert wird, dann kann es keine gleichen Dinge geben, weil äh, kein Ding zur selben Zeit am selben Ort äh, zweifach sein kann. Das wäre ein logischer Widerspruch. Es braucht also eine Form der Ähnlichkeit, äh, diese, diese Faktoren müssen schon mal ausgeschaltet werden und in der Regel ist es einfach äh, so, dass äh, alles was äh, einem gleichermaßen, einem Zweck dient ist gleich und äh, es spielen einfach Unterschiede keine Rolle, nehmen wir jetzt EU-Verordnungen eignen sich da gut, da gibt es Vorschriften, wie groß die berühmte Gurke sein muss oder irgendwelche Äpfel äh, irgendeiner Klasse und alles, was eben größer ist oder kleiner ist, fällt durch, durchs Raster. Aber das heißt jetzt nicht, dass äh, die Dinge, die nicht durch, durchs Raster fallen, jetzt alle gleich wären im Sinne einer anderen äh, Definition dieser Gleichheit eben auch an Farbe, an der Anzahl der Rotpigmente und so weiter, also es gibt keine objektive Gleichheit in dem Sinn und deswegen allein deswegen sind auch äh, ist, das lässt sich übertragen, ähm, wenn jetzt irgendwelche, irgendwelchen Wirklichkeiten irgendetwas gleich sein soll, dass etwas real ist, äh, über die, äh, einen speziellen Moment und einen speziellen Zeitpunkt hinaus eine allgemeine Gültigkeit haben sollte, dann äh, ist es auf logischem Weg völlig unmöglich. Da braucht es eben irgendwelche Relativierungen, Zweck, äh, Nutzen, Faktoren, unter denen es dann eben äh, etwas als gleich angesehen werden kann, weil es eben diesen oder jenen Zweck erfüllt oder als nicht gleich, weil dieser Zweck nicht erfüllt wird. Jetzt gibt es wieder einen Rundbums. Wie schaut es aus mit... Äh ich muss Schluss machen, aber es gibt noch mal Product Placement. Ich will nur mal sehen, ob man das, ob man hier das lesen kann. Und zwar den, den Verwandtschaftskanal Ultima Ratio 101, kann ich jetzt hier nur erwähnen. Es ist immer In Abspannen ist es äh schon gezeichnet, aber jetzt soll ich mal in der Folge Nummer 17 will ich das jetzt hier live erwähnen. Ich denke mal, wir können das mit dem Nietzsche hier können wir abschließen. Im Großen und Ganzen ist es ein Zeuge im Sinne der Anklage gegen die Erschleichung allgemeiner, allgemeiner Gültigkeit. Ja, wer nochmal will, kann sich das nochmal, der Link ist in der Beschreibung nochmal auf Gleichsatz.de anschauen, und für alle anderen geht es das nächste Mal. Folge 18 weiter mit der Nummer 12, das muss ja hier wohl ein Irrtum sein, und der nächste Punkt ist gar nicht benummert, naja, also, ja, genug geplaudert, Peace and out.